<lacht> die Black-Jewish-Alliance ist ja eigentlich so ein, ja so ein Comedy-Projekt, weil ich glaube, wir haben das das erste Mal als äh, Claim benutzt, um so, um so Jokes, die wir produziert haben, quasi so zu taggen. Ja, so. So, so Jokes, Tweets, Memes. Genau. Ja, immer so unsere, unsere denk so Brainchilds, yeah, ja, wie die Children, äh, Brainchild, -chi <lacht> also das, was wir, was unsere, äh, äh was unser Austausch und unsere gemeinsame Denkarbeit genau ja, Den produziert hat. Manch einer nennt es Denkarbeit, ich würde eher sagen, <lacht> so weirde. Momente, Bantering. Banter, irgendwie so einmal kurz gedanklich falsch abbiegen, lustige Versprecher, solche Dinge halt. Das ist nämlich aus dem River Collective Statement, wo sie sagen, das Konzept der Identitätspolitik bildet die Grundlage für den Fokus auf unsere eigene Unterdrückung. Wir glauben, dass eine tiefgehende und möglicherweise die radikalste politische Haltung direkt aus unserer eigenen Identität heraus entsteht und nicht aus dem Kampf gegen die Unterdrückung anderer Menschen. Bei schwarzen Frauen ist dies ein besonders abstoßendes, gefährliches und bedrohliches und daher ein revolutionäres Konzept. Die politischen Bewegungen, die der unseren vorausgehen, stufen die Befreiung aller anderen ganz offensichtlich würdiger als die unsrige ein. Und das ist so ein bisschen der ein total interessanter Entry Point, weil wir jetzt ja erstmal sagen, Identitätspolitik ist jetzt für uns das Kernkonzept, mm -hmm, mm -hmm. weil sie aber natürlich in Freedom and Justice for All yeah. halt einfach erlebt haben, nicht mitgemalt gewesen mm -hmm, zu sein. Mm -hmm. Also diese hegemoniale Whiteness wird ja feindselig in zwei Richtungen. Einerseits natürlich gegen äh, People of Color und Black People, so, because they're not white, yeah. so, und dann aber gegen, gegen gegen Jews, die sich auch dagegen entscheiden, hm. quasi das Projekt der hegemonialen Whiteness mitzumachen. Denkst du, denk, denkst du dass, sie, dass, sie, dass sie im Prinzip euch, euch dann Whiteness geoffert haben? Ja, ich, absolut. Na, ich das, kann, ich ne? glaube, es ist tatsächlich ja. so, dass äh, Whiteness der Jewish Community at large, aber auch jeder einzelnen jüdischen Person angeboten wird. Und eine jüdische Person, die das halt ablehnt, wird dadurch halt noch, noch mehr zum, zum Feindbild. Hm, verstehe. Es ist ja auch so, dass man das kann man auch beobachten bei äh, intersektionalen Aktivistinnen. Früher in den letzten Jahrzehnten war es häufig so, dass sie dann einen Aspekt ihrer Identität aha, aha. nicht besprochen haben. Also sei das jetzt äh, Pauline Murray, die halt dann über ihr Transsein ja. nicht, dass sie das nicht thematisiert hat. Oder ähm, jetzt äh, Katharina Utwe, die halt gesagt hat, so naja gut, also den ganzen... Den, diese ganzen Kämpfe, die habe ich halt nicht mitgemacht. Ich mm -hmm. war ganz klar im antirassistischen mm -hmm. Kampf und ganz oft, das ist ja so. Ähm, auch so eine Erfahrung beim Betreten von queeren Räumen irgendwie, dass man dann halt irgendwie sagt, so ja, jetzt über Rassismus zu sprechen, hm, schwierig. So. Ja. Yeah. Alright. Alright, haben wir. Also.